Geht weg. Sie sich dabei, als sie den Sand gemacht. Sie hassen dich. Das glaube ich. Was war's? So. Weißt du was, ich gehe mal aus dem Call kurz. So, vielleicht verstehe ich dich besser. Dafür musst du reden. Okay. Also. Wieso? Weil ich kurz aus dem Call gegangen bin, damit ich dich vielleicht besser verstehe. Oh, okay, das Discord war. Discord spinnt ein bisschen rum. Ja. Weißt du was, okay? Ich hol jetzt die die das, das Item. Was? Ich hab tatsächlich Was? Hat, wie? Okay. Siehst du wo ich bin? Ja, ich, ich weiß. Ich weiß nur nicht, wie ich zum Boss komme. Das, das, das habe ich mich auch gerade vorhin gefragt, aber. Hm. ich glaube ich habe ne Ahnung. Wie wo ist sie? Ah ja, hier runter. Ich habe keine Ahnung vom Leben. Uf, das, das kann gut stimmen. Dann wäre ich dafür, dass du gleich äh, zu der Aufladestation gehst. Ich glaube, das ist sogar der Springboard, da kann ich ja die Sachen... Ja, du kommst da nicht ran ohne Space Jump. Ja, okay. Ich habe auch keine Ahnung, wie man zum Boss kommen. Ich glaube, ich bin hm. schon ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon auf dem Weg. Auf der Station meinst du dann auch da. Okay. Ey, okay. ähm. Lass mal den Anruf komplett neu starten. Alles klar. So, legt er jetzt auf. Ja. Okay, das ist seltsam, weil ich hab dich. Gut verstanden, ja ich habe gemerkt, dass du mich gut verstanden hast. So ähm, ich wäre dafür, dass du irgendwo hingehst und Items sammelst, weil ich zum Boss gehe. mache ich gerade. Oh, hier ist ein Mini-Boss. Hallo Spring -Ball. brauche. Die. Du hast den Springball? Ja. Wie bist du da hochgekommen? Warte. sich ist das, das ist hingehauen. Okay, krass. <lacht> äh, ja, geh bitte irgendwo hin um, um Items. Zu hätte ich auch nicht gedacht, aber ich meine, ich dachte mir auch, komm, probieren wir es <lacht> okay. Okay. Okay. Ich bräuchte jetzt auf jeden Fall Energie, weil ich jetzt zum Boss gehe. Komme ich eigentlich an, de an den Energy Tank? Jo. <lacht> Scam. Ich, ich bin da gleich bei. Weiß schon. Auflade. Oh, komm schon. Ah. Oh mein Gott, Samus. Ich, ich raste gleich ab. Das ist ja dämliche Sand. Wobei, ich habe hier, glaube ich, eine perfekte Aufladestation gefunden. Aber oh, leider ist die direkt bei mir. Boah. Ich war kurz äh, vom Nervenzusammenbruch. <lacht> Okay, da du den Springball hast, würde ich dich bitten, dass du den anderen Sandweg leider auch machst. Sorry. Das ist okay. Ich weiß, dass ich nicht erwünscht bin. Ja. Da wollte ich auch hin. Also von daher. Das ist, das ist ja noch nice. Ja. Aber ich weiß nicht, wie man die kommt. Scheint immer von unten. Wohin willst du? Ähm. Also, du siehst halt diese, dieses blaue Kästchen da links. Das ist halt der Weg vom Sand. Und, äh, da drüber sind noch zwei Punkte, die... Also, ausgefüllt sind. Ach so, du meinst in einem großen Raum. Ja. Ja, keine Ahnung, Werden wir Und schon ich finden, mich wie man da rankommt. Werden wir schon noch rausfinden. Brauchst du viele Super Missiles gerade? Ja, Es gibt diese, diese grünen Türen, halt. Also, Blockaden. okay, äh, bitte so wenig Missiles wie möglich jetzt nehmen. Ja, ja, halt echt viele Missiles. Sind so. Ja, aber ich brauche die. Ich weiß nicht, wie der wieder, wie ich mit dem Boss klarkomme. Vor allem beim Boss brauche ich auch viel Energie. Okay, Read, ich hasse dich. <lacht> Alter, ich kann so gut Walljumps inzwischen und ich weiß nicht wieso. Ich. Ich finde. Aus irgendeinem Grund, ich. Moment, bin ich jetzt. Hä? Hab ich das denn dumm? Ich bin ein Vollidiot. Boah, dass ich das eingesehen habe. Ja, das ist wahr. Ich bin im da. Glaubt. Na komm. <lacht> äh. schon. Oh mein Gott, wieso muss man so viel mit dem Grapple-Beam machen? Hm. Muss man das? Ja, man muss so viel mit dem Grapple-Beam hier machen. Äh, wo komme ich zum Ball? Ich glaube, oben komme ich zur Heilung. Hm. Ja, speichern. Oh, so, super das war ein ist doch das Okay, ach, hier kann ich mich aufheilen. Der Raum bei dir heißt gerade Mount Everest. Tut, tut er das? Ja. Du siehst immer du siehst immer auf der Karte neben unseren Namen, den Namen des Raums, in dem wir sind. Okay. Ich wusste gar nicht, dass sie unterschiedliche Namen haben. Die haben alle einen Namen, halt von der Community. Das ist leicht hobbylos. <lacht> ich meine... Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, jeden einzelnen Raum einen Namen zu geben. Ja, bis auf die Safe-Rooms. Wow. Okay, ich gehe jetzt zum Boss. Das ist sehr gut. Alter, ich, ich hasse den Gravelin-Beam. <lacht> ich ich, ich sage sehr viel, ich hasse in, in diesem Let's- aber fällt dir was auf das ist eine zweite Super Metroid also sollte es auch niemand was es liegt am Metroid es liegt am Metroid genau Prime 4 ist best natürlich wo ist denn der Boss aha hi, hi äh, Dragon wie geht's kannst du mich mal äh, greifen Danke. Was muss man denn machen, wenn es eingreift? Ja, ich mache das mit dem äh, Grapple Beam. Dass er dann so Elektroschock kriegt. Ah, lol. Darauf muss man mal kommen. Deshalb haben wir doch im Let's Play gemacht. Ich Lass weiß nicht. Aber... Nein, ich erinnere mich dass Ich habe ihn besiegt. Cool. Ich habe Probleme mit dem Schwingen. So, kill den schneller, Weiß ihr ich, kleinen das, Fischer. Das ist nicht auf äh, okay. Du, keine Ahnung. Ich hol die ich, Items. Ich glaube, ich hol den äh, Plasma Beam dann. Okay. Toll. Fuck off. Oh, der Space Jump. Der kommt mir gerade recht, echt ja. gesagt. <lacht> War hier nicht noch was? Nee. Okay, auf zum Plasma. Das Ektoplasma. Nein, nur no Plasma. Hast du auch einen Geist gesehen? Nein. Shit. Das, das ich, ist, ich bin alleine mit meiner Theorie. Ich werde nicht verfolgt, mehr von Iwata. <lacht> ich schon. Das ist nicht gesund für meine Gesundheit. Das glaube ich dir. So, jetzt kann ich da endlich runter. Du dachtest ja, dass in, auf dem Weg nach unten, dass es da irgendwelche Secrets in den in den Wänden gibt. Aber laut Karte ist das nicht. Nein, gibt es auch nicht. Fand ich lustig. Samus! Ich könnte irgendwann um mal niemand nicht das recht zu leben das finde ich aber jetzt nicht so nett genauso wie dass es nicht nett ist dass ich die ganze zeit leben verliere ich bin nicht dran schuld schau mich nicht so an zwei items? Okay. Hä? Mein, ich habe doch A gedrückt. Das ist doch... <lacht> äh. Ich hab' ein bisschen zu lang gedrückt. <lacht> hm. Das war eine Anspielung. Ich hasse das. So. Her mit dem Plasma-Beam. So. Endlich. Powerbombe. Ne, das ist keine Powerbombe, das ist ein Reservetank. Ich komme mit dem Space Jump schlechter hier hoch als mit, als ohne. Ja. <lacht> Uns fehlt noch ein Reservetank. Oder ne, wobei, Quatsch, wir haben alle. Wir müssen den letzten auffüllen. Ja, oder? Ne, bei mir, oder? Bei mir steht 300. Doch, wir haben Moment. alle. Ja, der 300. Ich dachte, er zeigt an, wie viele wir... Ich habe gerade... Alles. Achso, ich dachte, er zeigt alles an und nicht nur die Ladung. Tja, falsch gedacht. <lacht> Jetzt muss ich noch die zwei Items da oben zu kriegen. Was schwer wird ich keine ahnung habe aber natürlich hast du keine ahnung hast du denn ahnung bestimmt <lacht> ich glaube <ja. lacht> ich glaube da ist der plasma beam der ist ist nämlich sehr cool ich liebe ihn hm. äh, oh ja aber stimmt man muss ja alle äh, Piraten killen ah. machen die das glaubst du das nein die machen eher so ein keine Ahnung ich kann, ich ich mach's nicht was. <lacht> die machen so Wir können... ja, keine Ahnung Du kannst auch nach Norfair gehen, wenn du willst und ich suche noch die letzten Räume ab. Ähm, um, das ging nach dem Plan, denn ich habe wirklich keinen Bock mehr auf dieses Gebiet. Dann gehe ich zurück. Oh, warte, es gibt es gibt noch bei Winds da, wobei. Ach geh, geh geh nach geh nach Norfair. Geh nach Norfair. Ja, ja, ist ja okay. Send ja, ja, ja. Aber nicht jetzt. Er soll. die, Er kann die Rüben von unten zählen. Verstehst du? Nein. Ja, auch nicht. Das das finde ich gut. Ja. Na, was, ist was ist da links? links? Hm. Wie komme ich. In welche ich... Richtung? Komme ich irgendwie noch weiter runter? Ähm. Wenn ich den ganzen Weg zurückgehe, komme ich glaube ich da hinten hin, oder? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich werde aber hier, wenn ich, ich sterbe, dann wieder hier runter zu laufen. Ich habe irgendwo in gespeichert und ist kein schöner Ort. Wie kannst du das noch sagen? Ich darf das. Ich bin dafür statisch geprüft. Verdammt. Ja. Das heißt verdammt. Wie kommt man da hin? Ich weiß nicht. Ich frage mich nur, wie ich zu Ridley komme. Der gute Schnucki-Putz. Töten. Ja, mehr habe ich auch nicht im Sinn. Ja, wenn du tötest, weil ich sagte ja, wo er ist. <lacht> Meinst du das? Ich, ich, ich glaube, er ist nett. Okay, dann verbrauch ich die ja. Ich habe gerade keine Ahnung... Alter, der Plasma. Ich meine, das gibt die Screw Attack. Natürlich gibt es die Screw Attack. Ähm, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich zu dem Ort dahin komme. Ach, das wird schon... Warte ich schau mal, ich schau mal ganz kurz äh, im Internet die Map an. Nehmt euch den Rock hier da will sich illegal irgendwas anschauen. <lacht> Nämlich die Map. Ähm... Warte mal, ich schau mal kurz im Film. Wenn diese Map laden würde, das wäre halt das... Das wäre Entzückend. Yo...